So, erzählt mal, wird jemand von euch schnell Segrein? Nein? Falls irgendjemand von euch doch schlecht werden sollte, immer raus aus dem Mond. Ganz wichtig. Hat folgenden Grund, dann wissen alle anderen auch gleich, wo die Tarnfarbe herkommt. Ja, jetzt mal ein herzliches Jumbo und herzlich willkommen hier bei uns in der Aquavari im Serie, die Park haben. Und mich auch noch vorzustellen, mein Name ist Saskia, für in kommenden sieben bis zehn Minuten bin ich euer Kapitän, ob er wollt oder nicht. Ja, da vorne auf der linken Seite kommen er auch schon zu unserer kleinen Hauskatze Schnurzeler. Auf der rechten Seite haben wir unseren hauseigenen Hobbyfotografen Bruno. Schau mal rechts, guck mal blöd! Danke, euch schon. Auf der rechten Seite sehen wir riesige Fußabdrücke, bevor jemand fragt die PKWs. Die sehen übrigens nicht so aus, weil ich nicht parken kann. Das ist wichtig. Krokodile und Alligatoren, diese Tiere gehören zu so einem richtigen Sumpfgebiet natürlich auch mit dazu. Und unsere Familie Schnappi ist hier seit Jahren einheimisch. Auf der linken Seite haben wir nun eine meiner besten Freundinnen, eine 8,50 Meter lange Würgeschlange. Ihr Name ist Bärbel. Keine Angst, Bärbel weiß sich die Frist Ganzen. Direkt vor uns haben wir Louis und seine drei Badaußenbrüchte. So, wir kommen ein wenig raus auf unseren großen Teich. Was haltet ihr denn davon, wenn wir ein bisschen Gas geben? Guter Plan, ne? Okay! Als nächstes geht es nun für uns nach vorne durch unsere sogenannte Schleuse des Schreckens. Ja, keine Sorge, klingt jetzt tatsächlich also ein bisschen schlimmer, als es eigentlich ist. Schaut mal hier links. Ja, okay. Hallo, Auf der auf der Seite haben wir noch unseren Giganten, der Giganten, unser Riese, King Kong. Aber habt ihr etwa ein Wunschpaket bestellt? Nee, ne? Ah! So, schaut mal nach vorne, da kommen wir allmählich wieder zurück in unseren Heimathafen. Das bedeutet, unsere Tour ist leider fast vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mit mir mitgefahren seid. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Über die kleine Anerkennung würde ich mich sehr freuen. Und was war Ich hab noch eine Überraschung. Ne? Halt. Schön ruhig, ne? Den Pfad Richtung Rechts aussteigen. Der Rest kommt zu mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß.